In diesem Video erklären wir Ihnen, wie die Schutzvorrichtungen und Dichtungen am Kompaktfalltor befestigt werden. Schutzvorrichtungen schützen davor, in den Schienen eingeklemmt zu werden. Das Kompakttor hat verschiedene Schutzvorrichtungen, die leicht zu installieren sind. Eingreifschutz Der Eingreifschutz wird vorne an den Schienen angebracht. Die Abdeckungen sind mit Schlitzen versehen, die über die entsprechenden Haken in die Schienen gesteckt werden. Wenn die Toröffnung sehr niedrig ist, kann es notwendig sein, die Schutzabdeckung auf die richtige Höhe zuzuschneiden. Andernfalls kann es die Faltbewegung des Tors beeinträchtigen. Auf der Vorderseite der Schutzabdeckung ist ein schwarz-gelbes Warnband anzubringen. Seitenabdichtung Beachten Sie, dass es zwei verschiedene Arten von Abdichtungen gibt. Die Seitenabdichtungen werden am Eingreifschutz und an den Laufschienen befestigt. Die Seitenabdichtung für den Eingreifschutz muss auf die Länge der Schutzabdeckung zugeschnitten werden. Schneiden Sie die Oberkante der Seitenabdichtung in einem 45-Grad-Winkel, sodass die Torpaneele sich nicht dahinter verklemmen können. Es ist von großer Bedeutung, die Seitenabdichtung für die Schienen von der lichten Toröffnung an in die Schienen zu drücken und sich nach unten vorzuarbeiten. Aufgrund der Faltbewegung im oberen Torbereich empfehlen wir immer, alle nötigen Nahtstellen am unteren Teil des Tors anzulegen. Bitte denken Sie daran, die Oberkante der Seitenabdichtung in einen 45 Grad Winkel abzuschneiden, damit die obere Dichtung reibungslos schließen kann. Seitenabdeckungen der nächste Schritt besteht darin, die Seitenabdeckungen an der Außenseite der Schienen zu befestigen. Die Seitenabdeckungen bestehen aus Montageclips, Vorder- und Rückteilen. Wir beginnen damit, die Montageclips in den vorgesehenen Schlitzen auf den Schienen anzubringen. Die Vorder- und Rückteile haben eine Länge von 1250 mm. Sie können die Vorder- und Hinterteile verbinden, indem Sie die beiden Teile in der entsprechenden Rille ineinander haken. Abhängig von den Schienen des Tors müssen Sie eine der drei Rillen auswählen, um die Größe anzupassen. Wenn Sie diese Teile zusammengesteckt haben, können Sie sie über die Montageclips auf den Schienen anbringen. Der Standardlieferumfang umfasst ausreichende Abdeckungen, um Schienen bis zu einer Höhe von 2500 mm abzudecken. Überprüfen Sie abschließend die Übersicht auf den letzten Seiten der Montageanleitung, um zu prüfen, ob Sie alle notwendigen Schritte ausgeführt haben. Geben Sie die Installationsdetails in das Logbuch ein und befestigen Sie es unter dem Steuerungskasten. Gut gemacht! Das Kompaktfalltor ist fertig installiert und kann genutzt werden.